Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Zeig mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Was ist geschehen? Sag mir, wo die Soldaten sind. Über Gräber weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. blühen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? geblieben, sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen, sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen. Verstehe.